Hallo, wundervoll, dass Du hier bist, denn so kann ich Dir die wundervolle Meditation von Erzengel Michael gechannelt übermitteln. Hier geht es heute um die Reinigung und Heilung der Chakren, eine ganz besondere Frequenz, die Erzengel Michael auch mitbringt, denn er kann im Sowohl-als-auch zum einen das menschliche Kollektiv und auf der anderen Seite die Aspekte der aufgestiegenen Meister und Erzengel miteinander verbinden. Eine ganz besondere Frequenz ist hier, die sich auch mit auf der Aufnahme speichert. Ganz viel Freude und Wundervolles und genieße all die Liebe und den Segen. Viel Freude! Gehe für dich selbst in die Absicht, ich erlaube die Frequenz von allem, was ist, ich erlaube die Wahrhaftigkeit meines wahren Selbstes, ich erlaube die Kraft reinster Liebe, Ich bin alles, was ist, und reinste Liebe. Ich bin Wahrhaftigkeit und ich bin die Frequenz des alleinen Schöpfers, der reinen Quelle und ich erlaube diese Frequenz in all meinem Sein, in jeder Zelle meines Körpers, in jedem Gedanken, in jeder Emotion. in jedem Funken meines Seins. Ich erlaube die Präsenz der Wahrhaftigkeit, der reinen Liebe, sich über mein Sein auszudehnen, Ich erlaube mir selbst, dieses wahrhaftige Sein zu sein, zu verkörpern, zum Ausdruck zu bringen, weiterzutragen. einzuspeichern in mein menschliches Sein sowie auch das menschliche Kollektiv. So spricht diese wichtigen Anrufungen immer wieder für dich, um für dich selbst diese Frequenzen und diese als nährenden Glaubenssätze in dich einzuspeichern als nährende Frequenzen für dich in deinem Erden selbst fließen zu lassen und wie Lichtboten über all dein Sein zu verkünden, was wahrhaft ist der Wahrhaftigkeit entspricht. Ich als Engel Michael komme in allergrößter Verbundenheit zu euch, zu jedem Einzelnen von euch, zu dir, Da ich mit dem Menschsein, mit den menschlichen Frequenzen in ganz besonderer Verbindung stehe und auch es in meinem Aufgabengebiet liegt, euch als Menschheit zu unterstützen, bei eurer Ganzwerdung, bei eurer Wahrhaftigkeit und auch bei der Reinheit eures wahren Seins. Ich als Engel Michael komme, als ein Lichtbruder der Freude, um dir für alle Entwicklung, für alle Verkörperung von wahrhaftigem Selbst auch die Kraft der Freude mit einzuschwingen denn die Freude als mehrende Kraft ist eine wichtige Triebfeder in deinem Erdensein für dich. Und somit ermutige ich dich, lasse uns in aller Wahrhaftigkeit in aller Entwicklung, in allen Frequenzen, die Präsenz der Freude, mit Einschwingen, mit Dazuschwingen, wie das Strahlen der Sonnenstrahlen, der Regenbogenfrequenzen, die in ihnen wohnt, als Freudenfrequenz und Strahl, in jeden Moment deines Erdenseins Einzug halten zu lassen. Dieses bedeutet nicht, dass du stetig... Ausschau zu halten hast, wo sich die Freude befindet, sondern deine Absicht ist von allergrößter Wichtigkeit. Dass du selbst immer wieder aussendest, dass die Frequenz der reinen Freude sich zu dir gesellen möge, in die jeweiligen Situationen, Momente und Frequenzen deines Erdenseins. Vertraue darauf, das besonders in diesen, ich nenne sie jetzt, Freudenstrahlen, die Momente der Wahrhaftigkeit für dich wohnen, der Präsenz des Innehaltens, und des Genährtseins. Und so komme ich mit meinem Strahle heute zu dir, zu euch, hier in diesem Kreis und immer wieder zu dir, ganz gleich, wann du diese Botschaften auch erneut empfängst, um dir zu sagen, lasse die Frequenz meines güldenen Schwertes, meines kobaltblauen Strahles, und meiner klaren Frequenz reinster Liebe auch Botschafter der Freude sein über deine Absicht. Erlaube über deine Absicht Ich erlaube Erzengel Michael mit all seinen Frequenzen die Frequenz der Freude in mich mit einfließen zu lassen, der reinen göttlichen Freude. Auch der irdischen Freude, wahrer Freude und ich erlaube, wahrer Freude auf Erden Ausdruck zu verleihen, wenn ich von Freude spreche, so ist dieses nicht ein kurzweiliger Spaß, sondern wahre, innere Freude, Herzensfreude, die hiermit gemeint ist. Und ich als Engel Michael bin gekommen um dir, Jetzt ein Geschenk zu überreichen. Ich möchte dir in deine Hände wie eine Art Lotusblüte hineingeben, die die Frequenz der reinsten und wahrhaften Freude in sich trägt und die du in die Frequenzen deiner Chakren hineingeben kannst und so Sei bereit zu empfangen, öffne, wenn du möchtest, deine Hände zu schalen und empfange die Lotusblüte reinster Freude. meinen Strahlen und Frequenzen Und dann beginne ganz behutsam nach und nach diese Lotusblüte reinster wahrhafter Freude, wie als würde sie sich immer wieder neu duplizieren Jeweils in deine Chakren hineinzugeben, deine sieben Hauptchakren, beginnend mit deinem Wurzelchakra als nährendes Fundament. Übergib jeweils. Eine Lotusblüte der Freude, der reinen Wahrhaftigkeit in ein Chakra hinein. Beginne jetzt mit deinem Wurzelchakra als würdest du innerlich mit ihm in Kontakt treten und ihm gedanklich aus deinen gebenden Händen heraus diese Lotusblüte hineingeben. Ganz behutsam und liebevoll Dein allerhöchstes Sein und Wohl. um dann zum nächsten Chakra überzugehen und auch hier mit den gebenden Händen sinnbildlich in dein zweites Chakra, dein Sexualchakra, diese Lotusblüte reinster Freude als Gabe zu übergeben, zu schenken, auch in dem Wissen, dass sie sich weiter dupliziert, um auch an andere Chakren gegeben zu werden. Dann gehe zum nächsten Chakra über, zum Solarplexus, deinem dritten Chakra, um auch hier voller Liebe die Gabe, dieser Lotusblüte der Freude zu übergeben, der Wahrhaftigkeit. Und dann als nächstes wieder die wundervolle Lotusblüte, reinster und wahrer Freude, deinem vierten Chakra, deinem Herzchakra, zu übergeben. In behutsamer Achtsamkeit. um jetzt die weiter duplizierte Lotusblüte der wahren Freude von allem, was ist, auch an dein Kehl- und Halschakra zu übergeben, als Gabe der Liebe und Wahrhaftigkeit. um jetzt als nächstes diese weiter duplizierte, wundervolle Lotusblüte der reinsten Freude auch an das Chakra deines dritten Auges, deines sechsten Chakras übergeben zu werden, den Frequenzen reinster Freude und Wahrhaftigkeit Um diese nährende Frequenz, dieser strahlenden freuden lotus jetzt auch, in seiner vollendetsten Form, reinster Freude und Wahrhaftigkeit, deinem Kronenchakra, voll achtsamer Hingabe zu übergeben um diese Lotusblüten der reinsten Freude und meiner nährenden Schwingungsfrequenzen für dich jetzt miteinander strahlen zu lassen, sich ausdehnen ganz so, wie es für dich sein darf und möglich ist, ermöglicht ist von deinem System in deinem Jetzt und dennoch, um dich freudvoll aufzurichten in deine wahre Würde, und Schönheit, deine wahre, dir innewohnende Schönheit, die du wahrhaft bist, jetzt in diesen Momenten, Jetzt ist es vollbracht und vielleicht spürst du ein wohliges Durchströmtsein, eine große, freie oder befreite Klarheit in dir, ein Abgefallensein von allen Begrenzungen und Wenn und Aber. Und spürst jetzt diese wahrhaft würdevolle Frequenz von allem, was ist, reinster Freude, und Schönheit. Inneren Frieden, Segen, das Wissen des allumfassenden Wissens. Wir lachen jetzt zu dir in wahrer Freude und mit dir, tanzen und schwingen in wahrer Freude zu dir und mit dir. Diese Frequenz reinster Glückseligkeit wird sich in deinem System mehr und mehr ausdehnen, so wie es möglich ist, so wie du es erlaubst, dir und uns und all deinem Sein. Wahrhaftigkeit zu verkörpern. Vertraue, dass die reinste Freude Einzug halten darf in jeden Moment deines Seins, in jede Frequenz deines Selbst, in jede Zelle deines Körpers. Wisse, und sei, wisse und sei, wisse und sei. Und ich möchte noch einmal abschließend betonen, dass es für mich, Erzengel Michael, die allergrößte Freude, ist diese Übermittlungen an dich gegeben zu haben, in ihrer Schönheit und Wahrhaftigkeit und reinsten Freude. Ich bin bei dir und ich bin bei euch. Ich bin, auch mit Aspekt des menschlichen Kollektivs, auch wenn ich mich jetzt in den Sphären der Erzengel und aufgestiegenen Meister befinde, Wisse um das Sowohl als auch, dass alles möglich ist und alles ein. So wundervoll diese Frequenzen mit den Lotusblüten der Freude und reinen Wahrhaftigkeit. Ich beglückwünsche Dich, dass Du jetzt genährt bist von diesen reinen Frequenzen der wahren Liebe. Denn das Sowohl-als-auch ist ein Merkmal dieser neuen Zeit des Erwachtseins und des Aufstiegs. Ich freue mich riesig, wenn Du diese Meditation mit Deinen Freunden und Liebsten teilst und auch beim nächsten Mal wieder reinhörst. Alles Liebste und Wundervolle, Deine Anja Jahres von Örzin.